Sag mal, Hofer, was wird denn das, wenn's fertig ist? Ich schau, ob der Emil was zu verbergen hat. Gebitte, Hofer, der Emil ist total hyalin. Was? Naja, transparent halt. Sag mal, ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass in letzter Zeit mehr über das Wie als über das Was geredet wird? Wie meinst du das? Naja, wenn ich zum Beispiel sage, die Rindviecher in der Regierung haben den Sommer schon wieder verschlafen, dann regen sich die Rindviecher darüber auf, weil sie auf keinen Fall mit den Fägel in der Regierung verglichen werden wollen. Und die Fägel regen sich auf, weil sie auf keinen Fall mit den Schweinen in der Regierung verglichen werden wollen. Und die Schweine regen sich darüber auf, weil sie auf keinen Fall mit den Arschlöchern in der Regierung verglichen werden wollen. Und die ÖVP regt sich auf, weil immer so schier über sie geredet wird und schon mal vergessen, dass die Regierung den Sommer wieder mal verschlafen hat. Ja, dann musst du halt schauen, dass du dich dementsprechend höflich ausdrückst. Ist ja nicht so schwer. Die ÖVP ist mit Haut und Hahn in einen Korruptionsskandal verwickelt. Und wie heißt das jetzt im Schönsprech? Die ÖVP wird mit Hilfe einer politisch motivierten Justiz medial vorverurteilt. Ja Moment, das ist jetzt aber nicht das gleiche. Ah nicht? Was hast denn dann gemeint? Die Ohrschlöcher haben mit unserem Steuergeld eine Zeitung bezahlt, um Jubelberichte über ihre damalige Zukunftshoffnung und das Volk zu jubeln. Außerdem haben dieselben Ohrschlöcher auch noch wesentlich die Wahlkampfkosten-Obergrenze weit überschritten und so die Wahl in ihrem Sinn beeinflusst. Also ich bin schockiert, dass jemand mit deiner Kinderstube, jemand von dem ich so viel halte, solche Kraftausdrücke verwendet. Das, ich! Kritik an irgendwelchen Kraftausdrücken macht ja die Faktenlage nicht ungeschehen. Ja, aber es kann auch nicht sein, dass höchst private Kommunikation an die Öffentlichkeit gelangt. Geh, komm her auf! Was ist denn daran höchst privat? Wenn ein großer Drogendealer mit seinen kleinen Dealern einen Treffpunkt zur Warnübergabe vereinbart, ist das dann auch eine höchst private Kommunikation? Natürlich, Datenschutz, End-to-End-Verschlüsselung, willst alles Private an die Öffentlichkeit zerren? Willst du dann totalen Überwachungsstaat? Na, aber das sind ja keine privaten Geschichten, die da besprochen worden sind. Ich rede ja davon, dass man genau sieht, wie die österreichischen Staatsbürger, und zwar alle, anständig beschissen worden sind. Musst du immer gleich so derb werden, also ein Niveau ist das. Weißt was, jetzt reicht's. Ich wünsch mir den in Österreich. Ihr glaubt, ihr kommt damit davon, aber von mir könnt ihr euch nicht verstecken. Ich finde euch, ich komme euch holen. Ich bin Vergeltung, ich bin der dunkle Ritter. Gehofer, bitte. Braun erkannt an der Stimme? Ja, genau, an der Stimme. Du glaubst ja wohl nicht, dass du im Zeitalter des Überwachungskapitalismus als Fledermaus verkleidet und mal dumm kannst. Okay, dann probieren wir es halt anders. Da, bam! Mein Name ist Hofer, Andreas Hofer. Und ich sage immer, bist der Korrupter, bist der Arschloch. Hofer! Ja? Du lernst das einfach nicht, gell? Toi, toi, toi!